Ich mache mir Sorgen, dass ich wegen des Nahrungsmangels an Corona erkranke und verhungere. Ich bin gezwungen zu arbeiten, egal wie schwer es ist, weil ich der Älteste in der Familie bin. Meine Familie ist arm, deswegen möchte ich auf der Straße durch meine Arbeit helfen, damit ich in der Schule bleiben und meinen Traum, Lehrer zu werden, erfüllen kann. Seit Corona arbeite ich nicht mehr. Ich kann nicht helfen, meine Familie zu versorgen und kann nicht kaufen, was wir daheim brauchen.